Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Art. 141 der Verfassung des Landes Hessen, Aufhebung der Regelung zur Schuldenbremse mit der Drucksache 204130. Zur Einbringung hat sich der Abg. Schalauske von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Völlig klar. Es war richtig, dass der Staat auf allen Ebenen in der Krise viele Milliarden in die Hand nimmt und genommen hat, um die Wirtschaft zu stützen, Arbeitsplätze zu retten und Existenzen zu sichern. Und in Hessen haben die Fraktionen von CDU, die leider gerade nicht da sind, und GRÜNEN dafür eine Kreditermächtigung in Form eines 12-Milliarden € schweren Sondervermögens eingerichtet, die Zweidrittelmehrheit für die Schuldenbremse ausgesetzt und abgeschafft. CDU und GRÜNE haben, so ist es formuliert worden, einen Anschlag auf die Grundidee der Schuldenbremse unternommen. So hat es der Bund der Steuerzahler bezeichnet. Wir haben klar gesagt, an so einem Anschlag auf die Grundidee der Schuldenbremse haben wir uns gern beteiligt. Die schwarz-grüne Landesregierung musste letztlich eingestehen, dass in der Krise mit einem Kreditverbot kein wirklicher Staat zu machen ist. Insofern ist der Gesetzentwurf der LINKEN, über den wir heute hier beraten, um die Schuldenbremse abzuschaffen, um den Weg zur Abschaffung der Schuldenbremse zu bereiten, letztlich die logische Konsequenz aus der schwarz-grünen Aushöhlung dieses Instruments, welches schon immer nicht die Schulden, aber vor allem die Investitionen gebremst hat. CDU und GRÜNE behaupten ja jetzt auch diese Plenarwoche wieder, nein, eigentlich wollen Sie doch an der Schuldenbremse festhalten und schon ab 2024 wieder ausgeglichene Haushalte vorlegen. Das ist ja auch das Credo des Finanzministers. Die Frage ist ja nur, welche Schäden sind Sie denn dann dafür bereit, auch in Kauf zu nehmen? Folgt man ihrem Tilgungsplan, ergänzt es um die mangelnde Bereitschaft, für ein gerechteres Steuersystem zu sorgen, dann droht doch den Hessinnen und Hessen das, was sie etwas verklausuliert mittelfristige Konsolidierung nennen, oder das, was es dann in der Realität für die Hessen ist, nämlich eine dramatische Kürzungspolitik. Also Die Schuldenbremse die engt Spielräume öffentlichen Handelns ein, erschwert soziale Maßnahmen und verhindert Investitionen in die Zukunft. Oft ist das Argument der Generationengerechtigkeit bemüht worden. Ich muss offen gestehen, ich habe nie verstanden, was daran gerecht sein soll, wenn kommenden Generationen marode öffentliche Schulen und Kindertageseinrichtungen hinterlassen werden. Es muss doch möglich sein, dass wir die dringend notwendigen Investitionen auch über Kredite zu finanzieren. Deswegen muss die Schuldenbremse nicht nur in der Krise, sondern sie muss dauerhaft und sie muss für die Zukunft abgeschafft werden. Jetzt bemühen Sie ja immer so ein Bild. Da sind so irgendwo die Linken mit Ihrer Position. Aber ich will Sie daran erinnern: mit dieser Position stehen wir nicht allein. Kürzlich hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, die hat vor wenigen Tagen noch vor einer zu schnellen Rückkehr zur Schuldenbremse gewarnt, weil das die wirtschaftliche Erholung gefährden würde, die OECD. Noch weiter geht die Jugendorganisation der SPD. Die Jusos haben Ende November auf ihrem digitalen Bundeskongress gefordert, ich zitiere, die Schuldenbremse im Grundgesetz die muss gekippt werden, um mehr Investitionen, bezahlbare Wohnungen und moderne Schulen zu ermöglichen. Wie recht Sie doch haben, diese Jusos. Die potenzielle Kanzlerkandidatin der GRÜNEN, Annalena Baerbock, plädierte Mitte November bei Anne Will dafür, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Nach Baerbock müsse die Schuldenbremse ausgesetzt werden, zehnjähriges Konjunkturprogramm in einer Höhe von 500 Milliarden € durchgesetzt werden. und Noch vor der Corona-Pandemie noch vor der Corona-Pandemie, das richtig mal in diese Richtung des Hauses, plädierte sogar Michael Hüter, Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, der jeglichen sozialistischen Fantasien unverdächtig ist, angesichts eines unübersehbar großen Investitionsbedarfs mindert die Schuldenbremse den politischen Handlungsspielraum und entbehrt einer ökonomischen Grundlage. Na, da kann ich nur sagen, Recht hatte der Herr Hüter. Nein, meine Damen und Herren, die Abschaffung der Schuldenbremse ist keine verspinnerte Idee der LINKEN, wie Sie es gerne darstellen, sondern eine breit in der Gesellschaft diskutierte und getragene Vorstellung von einer gerechten und zukunftsgewandten Haushaltspolitik. Und die sollten wir vorantreiben. Ich habe es vorhin schon einmal angedeutet. Wer um jeden Preis an der Bremse festhalten will, der muss dann auch sagen, wer die Rechnung für die Milliardenprogramme bezahlen soll. Wenn alles so bleibt, wie es ist, werden die Krisenkosten dann wieder auf die Breite der Bevölkerung abgewälzt werden. Wir sind der Meinung, es wäre mal Zeit, wenigstens in dieser Krise diejenigen zur Kasse zu bitten, die in der Krise noch reicher geworden sind. Jetzt werden Sie aber einwenden, na ja, die Schuldenbremse, wenn wir die in Hessen abschaffen würden, das würde ja doch nichts bringen, weil das Grundgesetz gelte und eine Abschaffung allein in Hessen nichts daran ändern würde. Wir sehen das ein Stück weit anders. Eine Abschaffung der Schuldenbremse in Hessen würde die gesellschaftliche Debatte befördern und könnte mit dazu beitragen, ein Anfang für das Ende der Schuldenbremse auch im Bund zu sein. Der Weg zur Abschaffung der Schuldenbremse in Hessen ist kein leichter, das will ich eingestehen. Eine einfache Mehrheit reicht im Landtag nicht. Sie reicht zwar, sie reicht, es reicht eine Mehrheit im Landtag, um das Verfahren in Gang zu bringen. Es reicht aber nicht, um die Verfassung zu verändern. Im Unterschied übrigens dazu, die Schuldenbremse auszusetzen, dank CDU und GRÜNEN. Da haben wir ja gerne auch mitgestimmt. Wir alle wissen also, dafür ist eine Volksabstimmung notwendig. Nach unseren Vorstellungen könnte eine solche Volksabstimmung z. B. mit der Bundestagswahl zusammen durchgeführt werden. So könnte die Wahl, die Bundestagswahl auch eine Abstimmung über öffentliche Haushaltspolitik werden. Jetzt wird man sagen: Na ja, man muss auch sorgfältig umgehen mit Verfassungsänderungen und da ist ja schon eine erfolgt. Das sehe ich im Übrigen auch so. Und in diesem Fall kann man auch noch argumentieren: Es war ja gar nicht so lange her, nämlich vor knapp zehn Jahren, dass zwei Drittel der Hessen für die Verankerung der Schuldenbremse in die Verfassung gestimmt haben. Jetzt aber zehn Jahre und eine sehr sehr schwere Krise später, mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen, wäre es doch richtig und auch demokratisch, die Bevölkerung erneut zu fragen, ob sich dieses Instrument in der Krise bewährt hat oder ob man es verändern muss. Klar ist. Falls eine Mehrheit der Hessen sich für eine Abschaffung der Schuldenbremse entscheiden würde bei einer etwaigen Volksabstimmung, bräuchte es für den Übergang von der aktuellen Schuldenbremsenregelung zur alten Regelung, zu der wir zurück wollen, zusätzliche gesetzliche Feststellungen und Regelungen. Aber daran – das wäre dann ein zweiter Schritt – sollte es nicht scheitern. Wir wollen zurück zu einer Schuldenobergrenze, die sich wieder an staatlichen Investitionen orientiert. Denn genau hier hat die Schuldenbremse das habe ich ausgeführt die größten Probleme geschaffen, nämlich einen gigantischen Investitionsschau. Ich will zum Abschluss sagen, ja, die Schuldenbremse ist das. Ergebnis demokratischer Willensbildung. Sie engt aber den demokratischen Entscheidungsspielraum heutiger und kommender Generationen ein. Deswegen bietet auch unser Gesetzentwurf die Chance, Ihre damalige Haltung zu revidieren und sich von diesem unsinnigen Gesetz zu verabschieden. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. – Für die AfD-Fraktion hat sich der Abg. Heidkamp zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete! Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zur Aufhebung der aktuellen Regelung der Schuldenbremse in der Hessischen Verfassung kündigt sich ja seit Monaten an. Es wird DIE LINKE überraschen, aber wir wären sogar mit diesem Vorhaben einverstanden wenn DIE LINKE das Konzept der Schuldenbremse zwar abschaffen wollte, aber ersetzen durch ein Konzept der Schuldenschere Wir müssen die Schere ansetzen, wir müssen den Schuldenberg abtragen. Bei einem Schuldenstand von 40 Milliarden €, ein Jahreshaushalt, und einer Nachhaltigkeitslücke von 80 Milliarden €, zwei weitere Jahreshaushalte, reicht es nicht mehr, die Schuldenaufnahme zu begrenzen. Sehr geehrte Frau Wiesler, sehr geehrter Herr Schalauske, Ihre Reden zum Haushalt 2021 sind für die AfD geradezu ein Ansporn, sich dafür einzusetzen, dass DIE LINKE niemals auch nur in die Nähe einer Regierungsverantwortung kommt. Die Liste Ihrer polemischen, milliardenschweren Forderungen wurden glücklicherweise begrenzt durch die Länge ihrer Redezeit. In ihrer Dialektik sollten die Bürger wohl alle Einkommen, Vermögen und Erbschaften dem Staat übertragen, damit dieser das gesamte Aufkommen nach den Gerechtigkeitskriterien der DIE LINKE auf die Bürger verteilen kann, am besten in gleichen Tranchen. Wir sind da nicht mehr weit von der Verstaatlichung der Produktionsmittel entfernt. Die ansteigende Staatsbeteiligung im Rahmen der Corona-Maßnahmen dürfte in Ihrem Sinne sein. Hier wird immer mal wieder Herr John Maynard Keynes angesprochen, wenn es um die richtige Finanz- und Geldpolitik der Staaten in Krisenzeiten geht. Ich habe den Eindruck, dass in den Exemplaren, die Sie lesen, ein paar Seiten fehlen oder wurden sie gar bewusst herausgerissen. Die Schuldenbremse ist kein ideales Instrument. Sie ist vielmehr ein erster und ernsthafter Versuch, die demokratische Verfassung vom süßen Gift, vom Fluch, der augenscheinlich unaufhaltsam, seit Jahrzehnten immer größer werdenden Verschuldung des Staates zu befreien. Deswegen gehört sie in die Verfassung, und zwar in einer Form und Formulierung, damit sie nicht bei erster Gelegenheit nach politischer Interessenlage und unwirksam gemacht werden kann. Diese Erfahrung mussten wir leider im Hessischen Landtag machen, und damit stimmen Sie ja bei uns überein, Herr Schalauske. Die Reden der Abg. Janine Wissler und dem Abgeordneten Herrn Jan Schalauske auch hier wieder zum Haushalt 21 sind ja an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Anstatt die Schuldenbremse abzuschaffen, fordert die Alternative für Deutschland im Gegenteil, in einem eigenen Gesetzentwurf eine Ergänzung in den Artikel 141 der Hessischen Verfassung aufzunehmen, damit die Abstimmungsmodalitäten nicht mehr durch ein einfaches Gesetz verändert werden können. Dieser Fehler der Vergangenheit muss korrigiert werden. Den entsprechenden Gesetzentwurf werden wir heute einbringen. Wir können und werden Ihrem Gesetzentwurf natürlich nicht zustimmen sehen die Abstimmung aber als willkommene Gelegenheit, von den anderen Parteien der Regierung und der Opposition ein klares Bekenntnis zum Prinzip der Schuldenbremse einzufordern, damit diese den Gesetzentwurf der DIE LINKE ebenfalls klar ablehnen. Das wäre dann ein deutliches und wirksames Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, die sie ja sonst wie eine Monstranz vor sich hertragen. Vielen Dank, Herr Abg. Heidkamp. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich der Abg. Kaufmann zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrter Kollege Heidkamp, geben Sie sich keine Illusionen hin. Ihre Aufforderung und Ihre Hinweise Richtung Schuldenbremse waren nicht nur in der Sache für sich daneben. Wir brauchen sie auch nicht, denn wir haben, und da möchte ich daran erinnern, vor ungefähr zehn Jahren, ganz genau am 15. Dezember 2010, hier in diesem Hause den Gesetzentwurf zur Änderung der hessischen Verfassung verabschiedet. Und jetzt, zehn Jahre später, der Kollege Schalauske hat es ja gesagt, teilt uns die teilt uns DIE LINKE mit, dass sie von damals bis heute nichts dazugelernt hat. Die damalige Debatte war schon, sie wollten die Schuldenbremse nicht. Und sie, haben jetzt, denken sich, und sie denken sich jetzt, Corona ist doch eine prima Gelegenheit. dass eine Sache, die wir schon immer wollten, jetzt mit einem neuen Siegel versehen erneut auf den Tisch kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir GRÜNE, hatten bereits Anfang des Jahres 2010 ein Konzept unter dem Namen Hessens Weg aus der Schuldenfalle präsentiert. Wir haben für die, Zustimmung, für die Zustimmungswerbung zur Volksabstimmung im Jahre 2011 einen eigenen Flyer gemacht und dafür geworben, dass man dort zustimmt. Die große Mehrheit der hessischen Bevölkerung hat das ja am Ende auch getan. Da war zu lesen, und das darf ich zitieren, Staat und Gesellschaft müssen finanziert werden. Wer Leistungen nutzt, soll je nach eigener Kraft zu ihrer Finanzierung beitragen. Deshalb ist die Schuldenbremse kein Freibrief zum Kaputtsparen, sondern vielmehr das Gebot zur gerechten und auskömmlichen Finanzierung der Staatsaufgaben. Genau das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, hatten wir ja auch in dem Text der dann in der Verfassung gelandet ist, ja auch genau formuliert. Ich darf daran erinnern, wir hatten ja hier auch eine Debatte darüber. Stichwort Einnahmeverantwortung des Staates. Und wir haben weiterhin damals bei der Werbung innerhalb des Verfahrens zur Volksabstimmung auch formuliert, Nachhaltigkeit gerade auch in der Finanzpolitik heißt für uns, dass in Nichtkrisenzeiten die laufenden Ausgaben von den laufenden Einnahmen bestritten werden können, ohne dass immer neue Schulden gemacht wird. Das bedeutet also klipp und klar, dass wir für die Schuldenbremse eintreten, und zwar damals wie heute. und Nicht, deshalb, nicht ohne Grund haben wir deshalb auch im Koalitionsvertrag verankert – ich zitiere –, wir bekennen uns aus Überzeugung zur verfassungsrechtlich verankerten Schuldengrenze. Verehrter Kollege Schalauske, Sie merken, Ihr Gesetzentwurf hat bei uns keine Chance, denn entgegen der oppositionellen Propaganda sind die Finanzierungsmaßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, genau Maßnahmen innerhalb des Regelwerks der Schuldenbremse. Deswegen muss man sie nicht abschaffen, sondern man muss sie nur korrekt anwenden. Und genau das haben wir getan. Der Punkt, auf den ich noch hinweisen darf, Herr Schalauske, kann man nicht so nonchalant darüber hinweggehen. Ich darf zitieren aus einem Bericht des Finanzministeriums, damals von 2010, zur Begründung des Gesetzentwurfs zur Verfassungsänderung zitieren. Da war unter anderem zu lesen, ich zitiere, die geplante Verfassungsänderung stellt sicher, dass das Land Hessen künftig die in Art. 109 Abs. 3 des Grundgesetzes vorgesehenen Ausnahmen vom strikten Neuverschuldungsverbot in Anspruch nehmen kann. Ohne eine entsprechende Regelung würde ab dem Jahr 2020 das haben wir ja mittlerweile, ausnahmslos ein absolutes Schuldenverbot gelten. Das Land könnte dann nicht mehr sachgerecht und flexibel auf konjunkturelle Schwankungen sowie notlageninduzierte Ausnahmefälle reagieren. Der Handlungsspielraum der Finanzpolitik würde damit in einer nicht vertretbaren Weise zulasten des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger eingeengt. Also, verehrter Kollege Schalauske, DIE LINKE ist mit ihrem Ansatz total auf dem falschen Trip. Sie sagen, Sie finden die Maßnahmen, die, jetzt die äh, wir in der Regierungsmehrheit beschlossen haben, qualitativ richtig. Aber gleichzeitig kämpfen Sie gegen die Rechtsgrundlage, auf der wir das, auf der wir das beschlossen haben. Das müssten Sie einmal erklären. Vielleicht werden wir das im Ausschuss dann hören, wie das zusammenpassen soll. So auf jeden Fall passt es nicht. Wir haben gerade die Regelungen, die in der Verfassung stehen, Korrekt angewendet, um die Finanzierung unserer Maßnahmen, der Hilfe und der Wege aus der Krise, die wir durch die Corona-Pandemie erleben, zu finden. Das ist genau gut so. Deswegen fühlen wir uns bestätigt durch das, was in der Verfassung steht. Deswegen werden wir auch daran festhalten. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat sich dann die Abg. Schatzauer zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der LINKEN ist mit dem Titel Aufhebung der Regelung der Schuldenbremse überschrieben. Schöne Überschreibung für das Motto der LINKEN geldhahn auf. Nur der Gesetzentwurf ist handwerklich schlecht gemacht und inhaltlich bedenklich. Die Fraktion der LINKEN macht es sich etwas einfach. Sie schlagen die Änderung von Art. 141 vor, dergestaltet, dass Art. 141 wieder seine Fassung vor 2011 erhält. Eine schriftliche Gesetzesbegründung, die man in diesem Hause generell erwarten könnte, fehlt. Was Sie übersehen, sehr geehrte Damen und Herren der LINKEN, ist die Tatsache, dass aber der gesetzgeberische Rahmen ein anderer ist als im Jahr 2010. Denn die Neuregelung, Art. 109 verpflichtet die Länder, ab dem Haushaltsjahr Sprünge 2020 die Regelung einzuhalten. Art. 109 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz ist der entscheidende und sollte das Credo für jede solide Haushaltspolitik sein. Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das ist die Schuldenbremse die Bund und Länder im Zuge der Föderalismus-Kommission II vereinbart hatten. Dies wurde in unser Grundgesetz im August 2009 aufgenommen. seit dem 01.01.2020 gilt diese Schuldenbremse für alle Bundesländer, für alle, auch für die, die sich nicht auf den Weg gemacht haben. Ihre Regelung, werte Kollegen von den Linken, würde dem Grundgesetz widersprechen und wäre wirkungslos. Dieser Hessische Landtag hat sich nach der Änderung des Grundgesetzes 2009 aufgemacht, die hessischen Bestimmungen zur Kreditaufnahme dem bundesrechtlichen oder dem Verhandlungsergebnis der Kommission anzupassen, nicht nur, weil es geboten war, sondern weil wir Freie Demokraten, aber auch andere Fraktionen auf deren inhaltlichen Rollen komme ich gleich noch, der festen Überzeugung, wir waren es und sind es noch immer, dass eine Begrenzung der Neuverschuldung sinnvoll ist. Die Frage der Neuverschuldung, und da haben wir eine andere Betrachtungsweise, lieber Herr Kollege Schalauske, ist aus unserer Sicht eine Frage der Generationengerechtigkeit. Gerade deshalb war es erfreulich, dass 70 also viele Generationen, bei der Volksabstimmung für diese Änderung der Hessischen Verfassung gestimmt haben. Hessen war seinerzeit das erste Land, das eine eigene landesrechtliche Regelung verabschiedet hat, und dann auch noch in der Verfassung selbst. Die wirksame Begrenzung der fortwährenden Neuverschuldung war und ist, sie bleibt notwendig, um die Staatsfinanzen solide zu gestalten. Die Regelungen selbst gewähren auch ausreichend Flexibilität in Krisenzeiten. es ist schon interessant, ich habe eben einige Daten genannt, die auf 2020 zeigen, dieses Jahr, das uns mit einigen konfrontiert. Den ersten Bewährungstest, den Praxistest, im März dieses Jahres haben Art. 141 Hessische Verfassung und das dazugehörige Ausführungsgesetz bestanden. Einmütig und sehr zügig hat dieser Hessische Landtag zur Abwehr einer Notsituation eine Ausnahme festgestellt und einer Nettokreditaufnahme in Höhe von 2 Milliarden € im Nachtragshaushalt 1 zugestimmt. Leider Jetzt komme ich gerne auch mal auf die Debatten von 2010, Herr Kollege Kaufmann. Ich habe mir die Protokolle auch sehr genau angeschaut. Leider haben sich CDU und Grüne dann gedacht, das ist uns zu mühsam, immer wieder mit der Opposition reden und unter Umständen auch noch erklären zu müssen, wofür zusätzliche kreditfinanzierte Mittel benötigt werden. Und dann auch noch den direkten Zusammenhang zwischen Kreditaufnahme und einer Notsituation und Beseitigung. Das ist alles zu viel Transfer. Das wollen wir nicht. Sie haben einfach das Ausführungsgesetz geändert, das Quorum auf eine einfache Mehrheit gesenkt und mit ihrem Sondervermögen und dessen Ausgestaltung die Schuldenbremse des Art. 141 Hessische Verfassung damit entwertet. Und deshalb und deshalb klagen FDP und SPD gemeinsam nun vor dem Staatsgerichtshof, um diese Schuldenbremse des Artikel 141 und die engen Vorgaben des Grundgesetzes wieder in Kraft zu setzen. Entgegen dem, was sie behaupten, ist sie nämlich entkräftet sozusagen. Und dem Haushaltsgesetzgeber, und der sitzt hier, der sitzt nicht in irgendwelchen Ausschüssen, wieder seine jährliche Entscheidungsfugnis zurückzubegeben. Nur so sind solide Staatsfinanzen dauerhaft garantiert. es ist schon sehr spannend, diese Debatte Danke, dass Sie sie angestoßen haben. Vom 15. Dezember 2010 die Landtagsprotokolle, das sehr schöne Wortgefecht, jetzt ist er leider gegangen zwischen Tarek Al-Wazir und Florian Rentsch. Tarek al die Grünen haben sich eher darauf konzentriert, die sogenannten fünf E's, fünf Maßnahmen der Einnahmeerhöhung, die Hessinnen und die Steuerzahler machen das ja immer noch. Sie erhöhen dauernd ihre Einnahmen, damit sie auch weiter ihre Ausgaben erhöhen können. Damals hat Herr Al-Wazir aber etwas anderes gesagt. Er hat das sehr gelobt. Das sei ein wichtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung. schon spannend. Ab heute ist Schluss mit lustig. Wenn Ihnen bestimmte Punkte nicht gefallen, sagen Sie bitte ab morgen, wo Sie zusätzlich einsparen wollen. Ich würde mich mal freuen, das von den GRÜNEN zu hören. Insofern glauben wir, dass die Schuldenbremse eine sehr segensreiche Wirkung entfalten wird. Warum entwerten und entkräften Sie sie dann? Oder vielleicht einmal an die Kollegen der CDU, das Statement des einerzeitigen Finanzministers Dr. Thomas Schäfer. Das ist ein vorausschauender Satz. Uns geht es in besonderer Weise darum, dass es jedenfalls keine Auslagerungseinheiten von Verschuldung gibt. Ach, Da gibt es so ein Konstrukt. Je nach Beliebtheit nennt man es Schattenhaushalt, Sondervermögen oder Corona-Schatzkiste. All dieses. Wir wollen, dass die Schuldenbremse a. auf jeden Fall bleibt klares Nein und b. zu alter Kraft zurückkehrt. Dafür werden wir Freien Demokraten uns im Sinne der Generationengerechtigkeit einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. schardt Als nächstes hat der fraktionslose Abg. Kahnt das Wort. Das ist gut, gell? Ja, ich genieße diese Freiheit. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 70 der Stimmberechtigten haben seinerzeit bei der Kommunalwahl im Jahr 2011 für die Aufnahme der Schuldenbremse in die Hessische Landesverfassung votiert. In Art. 141 der Hessischen Verfassung heißt es seitdem, dass der Haushalt grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen ist. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abmildern zu können, wurde am 4. Juli dieses Jahres mit den Stimmen der Regierungsmehrheit von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen, das Verbot der Neuverschuldung ausnahmsweise auszusetzen und den Aufbau eines Sondervermögens in Höhe von 12 Milliarden € Euro zu ermöglichen. DIE LINKE strebt nun an, per Volksabstimmung zur ursprünglichen Fassung des Art. 141 vor dem Jahr 211 zurückzukehren. Das ist nicht notwendig und auch überflüssig. Denn Abs. 3 und 4 in Art. 141 bieten der Landesregierung hinreichend Möglichkeiten, auf unvorhersehbare Ereignisse wie die Corona-Krise zu reagieren, was ja inzwischen auch geschehen ist. Deshalb bleiben wir realistisch und besonnen. Jene 70 der Wahlberechtigten haben sich seinerzeit aus vernünftigen Gründen für die Schuldenbremse entschieden, auch aus einer Verantwortung für nachfolgende Generationen, denen es nicht zumutbar ist, weitere Schuldenberge vor sich herzutragen. Als einzige Fraktion war DIE LINKE bereits im Jahr 2010 kein Freund der Schuldenbremse, und sie ist es bis heute nicht. Immerhin, sie bleibt ihren Grundsätzen treu. Durch ausgerechnet die Corona-Krise mit bis an die Grenze gehenden Steuerausfällen muss für die Linke nun herhalten, die Begrenzung des Schuldenmachens aufzuheben. Das, meine Damen und Herren, ist wirtschaftlich unseriös und unvernünftig. Denn wir sind heute an einem Punkt, an dem wir uns keine neuen Schulden leisten können. Das ist unverantwortlich. Der Antrag der Linken ist aus meiner Sicht nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg.